Baby-Bindewindel. Die Bindewindel wird auch Streckwind, Strickwindel genannt. Und es ist im Grunde genommen nur ein langes, langes, rechteckiges Tuch, läuft am einen Ende etwas breiter zu, wird auf Strickmaschinen hergestellt, ist aber aus einer reinen Baumwolle. Das heißt, die Bindewindel ist der saugende Teil einer Windel. Die wird in einer gewissen Art und Weise an deinem Baby angelegt und im Endeffekt sieht sie ebenso aus. Und die Bänder, die werden dazu genommen, die Windel mit einer Schlaufe zu verschließen. Das ist eine Bindewindel.